Ja. Einen und guten Tag, Herr Drüger. Köhler, mein Name von... Ja, Herr B. Drüger ist hier. Bitte? Ja. Herr Drüger, mein Name ist Köhler von der DWG. Schön, dass ich Sie erreichen kann. Verstehen Sie mich? Ja. Ich verstehe Sie ganz schlecht, ja. Alles gut. versuche Versuch. ist wieder. Ciao. Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Schnipselparty. Jede Menge kleine Telefonschnipsel, die so nicht für ein eigenes aufklärendes Video gereicht haben. Doch trotzdem sind die vielen kleinen Schnipsel sehr lehrreich, was wir da genau für Menschen dran haben. Hauptsächlich haben wir hier Betrüger vom Finanzmarkt auf diesem Kanal, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Mit fadenscheidigen Ausreden, warum sie denn von uns eine Investition benötigen. Ich wünsche euch viel Spaß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 Ja, ja, ist ja trotzdem ein Betrügerschuppen. Ja, denken Sie so, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Nee, das weiß ich, das ist Wissen und kein Denken. Nee, das ist kein Wissen, Sie können Doch, gar das nicht ist wissen. wissen. Nee. Doch. Wissen kann man gar nicht. Mhm. Wir genau. genau, und Sie sind eine Betrügerin, Nein. eine Kriminelle. Sie höchstpersönlich. Okay, denken Sie, wie Sie wollen. Nee, das ich ist mach mein Job. Ich mache meinen Job. Und ich nee, bin das zufrieden ist kein mit meinem Job. Doch, das ist, ist ein Job. Job. Nee. nee, das ist kein das ekeler ist kein Job. Doch, das ist eklig. Anscheinend sind Sie richtig auf die Schnauze gefallen. Nee, aber Sie bräuchten mal anscheinend mal richtig äh, eins auf die nee, Schnauze, nee. damit Sie aufhören mit so einer Scheiße. Nee, Sie, haben sie sind bestimmt mm. auf die Schnauze gefallen. Auch für nee, Sie ich bräuchten 100 mal Eieieiei, ei, ei, ei, ei. geht ja hier schon wieder richtig prima los. Die ruft an, weil ich angeblich eine schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das ist der Grund ihres Anrufs. Und sie ruft von irgendeiner komischen Rechtsabteilung an. Und will dann aber irgendwas verkaufen? Ähm und dann meint sie noch äh, ich ob ich sie zuordnen kann. Ja, aber wenn sie denn von irgendeiner Rechtsabteilung anruft, also um eventuellen Betrug aufzudecken, der in der Vergangenheit mal mit mir passiert sein möge. Wie soll ich mich dann an ihr an ihre Firma da erinnern und wie soll ich die dann überhaupt jemals zuordnen können? Also, es ist absolut verwirrend. Tja, und als ich das Ganze dann verneine und sie dann auf einmal von der Rechtsabteilung mir ein äh, ja Angebot unterbreiten möchte, illegalerweise, denn das hier ist Kalterquise. Ich habe nicht erlaubt, dass sie anrufen kann äh, oder anrufen darf. Sie ruft an, weil ich, also aus einem anderen Grund, weil ich angeblich schon mal Geld verloren habe und schlechte Erfahrungen habe, verneine das Ganze und dann äh, will sie mir noch was verkaufen. Das ist die Definition von Kalterquise. Das ist nicht erlaubt. Und dann wirft sie mir auch noch vor, dass ich auf die Schnauze gefallen bin. Ist ja eine tolle Ausdrucksweise für eine Rechtsabteilung. Ja, Also hier wissen wir doch definitiv, dass das wieder irgendein betrüger gewesen sein muss, was mir irgendeinen Blödsinn verkaufen wollte. Vor allem, man muss sich ja mal hier oder mal darüber Gedanken machen, wenn ich hier angeblich 500 Euro investiere in diese Firma, Wer schenkt euch da nochmal 500 Euro, damit ich dann 1000 Euro Kaufkraft an der Börse habe? Das ist nichts anderes als ein absolut dämliches Lockangebot. Weil das sind ja 100% Bonus, was die Tante mir hier verspricht. Absolut verrückt, absoluter Wahnsinn, absoluter Betrug. Ja? Schnecke, was hast du denn? Heine. Hallo! Schnuckel Schnecke, sag mal was. Hm. Faule Schwein. Hm, Bock. Jetzt hast du dein Mikro ausgemacht. Nee, jetzt ist es wieder an. Hm. Spricht nicht. Wirklich. Okay. Kakalaga hat kein zu sprechen. Tja. Hm. Diesen netten Betrüger haben wir ziemlich oft an der Leitung und tatsächlich seit einem halben Jahr bis heute immer noch. Also es ist schon ziemlich Wahnsinn. Da ruft jemand an und man hört die ganze Zeit nur den Krachen im Hintergrund, das maus Scrollrad und diese nette Person chillt dann auf unserer Leitung. Ab und zu ruft er tatsächlich sogar den gesamten Arbeitstag bei mir an. Und verbringt immer so 5 Minuten bis 60 Minuten irgendwas dazwischen auf meiner Warteschleifenmusik. Denn bei dem, den drücke ich mittlerweile schon in die Warteschleife. Wenn ich das gleich am Anfang höre, dieses Maus-Scrollrad. Daran kann man den hier auf jeden Fall immer wieder identifizieren. Den habe ich euch auch schon öfters mal in den Schnipseln hier präsentiert. Ja. Und ich leg den dann in eine Warteschleife und gebe ihm ein bisschen Musik. Mittlerweile muss er schon die ganze Playlist durchhaben. Ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Stück. Aber so verplempert er auf jeden Fall seine Zeit sinnlos und tja ruft definitiv nicht bei echten Kunden an. Tja, haben wir zumindest schon mal einen scam äh, einen Scammer komplett hier, ja, Scam-Gebaitet, indem er seine Zeit bei uns verplempert und nicht arbeitet. Tja. Der tut wahrscheinlich so, als würde er arbeiten, weil die Leitung steht ja und der Chef sieht sicherlich, dass dann ein Gespräch läuft, aber er macht halt nichts. Auch nicht verkehrt. So können wir auf jeden Fall sicherstellen, wenn das noch mehr machen würden, dass die auf jeden Fall keine Zeit haben, woanders anzurufen. Problematisch ist nur, es ist in diesem Callcenter ja nun wirklich unfassbar laut und man hört, dass da sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter sitzen. Tja, also das heißt, da werden ganz viele Menschen gleichzeitig betrogen. Schon leider sehr, sehr schade. Aber immerhin ist einer mit uns beschäftigt, der nirgends voranruft, außer bei uns. Mhm. Schönen guten Tag, Nadja Webers, mein Name von Sektory Media in Deutschland. Spreche ich mit Herrn Steiner? Sieht so aus. Herr Steiner, grüße Sie. Sie haben frisch vor kurzem für einen Gutschein online beteiligt gehabt. Wissen Sie das noch? Nee, was ist denn für ein Gutschein? Am 24. Oktober war das gewesen. Mhm. Und was für ein Gutschein? den Amazon-Gutschein. Aha. Tja, und dann war die nette Lady auf einmal wieder verschwunden. Ich dachte, es ging irgendwie um einen Amazon-Gutschein. Warum hat sie denn jetzt direkt wieder aufgelegt? Also ich habe die Leitung hier nicht beendet. Mache ich ja relativ selten, dass ich das Gespräch von meiner Seite aus beende, denn ich möchte ja grundsätzlich möglichst viel Zeit von den Betrügern verplempern, dass die ihre Zeit bei mir auf der Leitung verbringen. In der Zeit können die auf jeden Fall nicht andere Leute bescheißen. Die hat es hier ziemlich schnell aufgegeben. Warum, weiß ich nicht. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Hallo, meine kleine Sahneschnecke. Hallo, schönen guten Tag. Jens Martin, mein Name. Ist. Ja. Meldos von der Factory Media in Deutschland aus Bielefeld. Äh, Gerold Steiner Hitch gern gesprochen, bitte. Ist am Apparat. Schön, dass Sie Sie erreichen konnten, Herr Steiner. Sie hatten sich ja mal vor kurzem bei der kostenlosen Verlosung sicher auch nochmal beteiligt.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 Wir verschiedene Betrugsmaschen, Es kommt ja tatsächlich leider sehr, sehr selten vor. Oder was heißt leider? Ähm, vom Prinzip her ist es ja gut, dass es die anderen Betrüger nicht mehr ganz so häufig gibt. Hier ja, ist es ja mal überraschend und sehr erfrischend, dass es auch mal wieder einen anderen Betrug für uns im Video gibt. Aber da ist die Leitung dann natürlich direkt auch noch abgebrochen. Hm. Was aber ziemlich komisch ist, ist, dass der dann hier auch nicht nochmal angerufen hat. »Klar, ich habe halt nicht so richtig mitgespielt. Und jetzt, wo die Leitung auch noch hinüber war, tja, hat da sich das Gespräch dann komplett erledigt. Aber schade, dass er nicht nochmal angerufen hat. Ich habe doch was gewonnen. Was ist denn jetzt mit meinem Gewinn? Müsste der sich dann, wenn es ein echter Gewinn gewesen ist, nicht eigentlich nochmal bei mir melden, weil mir steht ja dann der Gewinn eigentlich zu, oder nicht?« Hm, »Ziemlich merkwürdig und fragwürdig, was da schon wieder so alles abgeht.« das sind halt die betrügerischen Callcenter, die bei euch anrufen. Da geht es nur ums Geld und nicht um eure Gewinne. Und auch nicht um, äh, ja, für euch irgendwie Geld zu schaffen. Oder damit ihr euch bereichert. Nein, die Gegenseite möchte sich gerne an euch bereichern. Das sind die Gründe der Anrufe. Hallo? Ja, Servus, Herr Voldemort. Schön, Sie zu erreichen, Leo Moratium apparat äh, Melde mich von dem Unternehmen Bisonne fix Sagt Ihnen was der...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 Tja, Bison FX meint er wohl. Hm, ich hab mal wieder nachgeguckt. Auch diese Webseite ist schon lange, lange, lange wieder offline. Tja, Gott sei Dank hat das hier mit dem Gespräch nicht so gut funktioniert. Und er hat aber auch nicht nochmal angerufen. Also, tja, sieht man auch daran wieder, dass er keinen Bock hatte. Hm, ich beschwere mich über die Musik. Er sagt, das ist toll und äh, muss alles so. Und... Ja, weiß ich nicht. Also, wenn da Musik am Telefon läuft und diese Lautstärke, dann kann's definitiv kein seriöses Gespräch gewesen sein. Jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich ja auch 100%. Ich meine gut, die rufen hier sowieso illegal auf der Leitung an, weil die Datensätze halt einfach im Internet platziert wurden. Und eine Anruferlaubnis gab's es dazu nie. Anrufen tun sie trotzdem. Naja, und dann hat man halt solche netten Leute an der Leitung.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 Yeah, yeah. feel good? Mm-hmm. Okay, that's really nice, great, wonderful, lovely. Now, this call is regarding your activation of Finalship Market because, as I can see, you have a account, which is uh -huh. active. Mm-hmm. Right? Mm hmm Can I ask you what is happening? Is there any problem? Mm-hmm. I have And then my fish In English, please. Ja, genau. Das Na, wir läge plötzlich, das statischlich das gleiche Script. I don't know what you are <lacht> me. I'm sorry. Es ist schon lustig. Mhm. So I thought that you was waiting my call. That's why I'm calling you. Okay? Mhm. Right? Eine kleine Butterblume. If you, can, if you can speak in English. Eine Butterblümchen. Ist anybody there who is speaking in English? Mein Butterblümchen. What does it mean? Slick mein kleiner Spatelding, slick. Oh, oh, I understand. No thanks, no. Yeah. Ja. Yeah, you can fuck yourself. Vielleicht können wir uns ja irgendwann mal eine Bratwurst teilen. No, my teilen. dear, no, my dear, you can fuck yourself. Ja, wollen wir uns mal eine really? Bratwurst teilen? Okay, I'm not, I'm not wasting your time. You can mm -hmm. go now. Das ist aber lustig. Na gucke, also die ruft in Deutschland an. Bei einem deutschsprachigen Menschen. Aus dem Ausland. Also sie ruft aus dem Ausland an. In Deutschland. Machen die ja immer so. Hm. Ich habe aber auch angegeben, dass ich aus Deutschland bin. Und ich habe eine deutsche Telefonnummer. Also müsste ja auch theoretisch gesehen jemand auf deutscher Sprache anrufen. Ja, aber da kommt dann sowas dabei raus. Tja, und dann spricht man halt einfach irgendeinen Dünnpfiff, ohne dass die das versteht, aber beleidigen kann sie dann trotzdem auf Englisch. Hm. Lustigerweise ist es fast schon wieder genau die gleiche ja, Leier wie bei allen anderen. Vor allem das Skript von dieser Betrügerin ist ja auch noch das gleiche wie von allen anderen. Ja, also, hm, ist der Betrug nur auf Englisch, aber genauso unterirdisch. Wahnsinn. Übrigens, Callcenter-Abzocke gibt es auch auf Facebook. Dort haben wir äh, eine eigene Seite. Könnt ihr gerne mal äh, nachschauen. Den Link dazu findet ihr auf dem YouTube-Kanal hier auf der Kanalseite oder unten in der Videobeschreibung. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Ja. Yep. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Karl äh, Ja. Manuel Benson, für Sie da von der Firma Swiss Pro. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet für das Bitcoin System. wann soll ich denn das gemacht haben? Vor so eine Woche. Und äh, haben Sie Interesse, ihre Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen. Ich kenne Ihre Webseite nicht. Ja, Swiss Pro. Habe ich nicht, also, das wir, nicht. Ich bin noch nie aufgerufen. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Ja, äh, das ist eine Roboter. Okay. Er kauft Kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe für Sie. So macht ihr Gewinn natürlich. Also kauft und verkauft für Sie. Hallo? Ja, hallo. Ja, und nur wenn man da jetzt nicht so ganz genau mitgespielt hat, wie er sich das wieder vorgestellt hat, ja, wird das Gespräch direkt im Keim erstickt und aufgelegt. Hm ist auf jeden Fall gut, wenn die immer so reagieren, dann haben sie nicht ganz so viele Betrugsopfer, die sie bescheißen können. Ja, aber grauenvoll ist es trotzdem. Ja. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Tony Brandt und ich melde mich aus dem Unternehmen Kraken. Das Thema geht über Online-Handel, Online-Trading. Bin ich gerade verbunden mit Herrn Lumel? Schön, Sie zu erreichen. Herr Lummel, ich das Thema geht über Onlinehandel, es geht mit Investitionen in die Börse, Bitcoin, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Und bei mir steht, dass Sie haben ein bisschen nachgeforscht mit Onlinehandel, Informationen gesucht, deswegen ich melde mich als Kunde Dings. Haben Sie schon Erfahrung damit? Mit was? Mit Onlinehandel, mit Online-Trading. Nö. Ja, und hat jemand Ihnen erklärt, wie das läuft, wie das funktioniert, ganzes ganze System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 Das doch, ihre, doch, Das ist Ihre Meinung? Sie meinen nee, so? das ist Wissen. Wenn da so eine Tag. Kakerlake am Telefon ist, dann kann das nur Betrug sein. Ja, so, wenn Sie meinen so. Das ist Ihre Entscheidung. Such dir mal einen anständigen Job. Ja, ja. Ja. Okay. Alles klar dann. Wir Ihnen alles gut und schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich mir auch. Ciao, ciao. Na, der war ja schon nahezu traurig, dass er mich nicht bescheißen könnte. Hm. Aber ein Betrüger ist er exakt genauso wie alle anderen, die hier auf der Leitung anrufen. Tja, also eins müssen wir hier auf jeden Fall nochmal klarstellen. Ausländerfeindlich bin ich definitiv nicht. Ich bin schließlich mit einem verheiratet. Naja, oder mehr oder weniger, dessen Eltern sind Ausländer. Aber vom Prinzip weiß ich nicht, was das hier soll. Die rufen aus dem Ausland permanent in Deutschland oder in Österreich und in der Schweiz an und denken, wir sind ja alle blöd. Das Schlimme ist... Viele fallen halt wirklich darauf rein. Das hat jetzt nichts mit den Ausländern selbst zu tun, aber es ist schon sehr auffallend, dass immer aus dem Ausland von ausländischen Bürgern bei uns hier angerufen wird. Teilweise waren die sicherlich auch mal in Deutschland. Tja, die Frage ist, wo haben die immer all ihre Deutschkenntnisse her, weil es sind ja doch recht viele Ausländer, die hier versuchen, uns auf Deutsch zu bescheißen. Weiß es nicht, ob es die waren, die hier mal kurzer Zeit zu Gast waren und dadurch ein bisschen unsere Sprache ja, sich angeeignet haben und dann wieder zurück ins Ausland sind und uns jetzt von da aus bescheißen wollen? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, woher es kommt. Mich würde aber definitiv mal interessieren, woher dieser Hass kommt. Warum man uns hier in Deutschland mit solchen Anrufen regelrecht flutet. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, falls ihr dazu Ideen habt. Ja,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 Und ja. da hätten Sie auch zwei Aktionen, das wären ja die Analyse-Tools, wo Sie das alles doch mal in Ruhe lesen können oder die trading videos so anschauen. Und da wollte ich ganz kurz nachfragen, Herr Schiffkick, ob man die Einwilligungsbestätigung von Ihrer Seite bekommen kann, damit man das auch alles nochmal per Mail zuschicken darf. Ich habe ja witzig. Sie rufen illegal an und fragen nach einem Einverständnis. Äh, illegal rufe ich überhaupt gar nicht an. Natürlich, da ich habe ich Ihnen keinen nicht mitgegeben.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 Ist sie denn am Ende dann doch wohl doch wieder nicht. ja Also, das ist so eine Schwebe mit dem Anruf hier. ne? Also so ganz Unrecht hat sie vielleicht nicht mal so unbedingt, denn sie hat ja jetzt hier nichts verkaufen wollen, sondern sie hat sich eigentlich nur eine Anruferlaubnis für die Zukunft holen wollen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ganz falsch. Aber, hm, letztendlich, der erste Anruf, der jetzt hier zustande gekommen ist, um das nachzufragen, ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, Werbung ist es ja in dem Fall nicht. Sie holt sich ja einen Opt-in ein. Es ist tatsächlich äh, so eine richtige Grauzone jetzt hier wahrscheinlich. Hätte ich jetzt hier Ja gesagt, dann würde ich wahrscheinlich von ihr komplett zugemüllt werden mit, mit Werbung. Aber, hm, ich weiß es nicht. Vielleicht, also wir hatten ja schon mal so einen dran, der wollte dann eine Aufzeichnung machen. Vielleicht wollten die das Ja oder irgendwas anderes dann da wieder rausschneiden und sich zurechtschnippeln, um dann irgendwelche Verträge zustande kommen zu lassen. Man weiß es nicht, ne? No? Gucken wir mal zum nächsten Gespräch. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Katz. Also, mein Name ist Lena Cohen. Sie haben sich etwas früher auf der Webseite Bitcoin angemeldet. Das ist eine Handelsplattform. Mhm. Also wenn das immer noch aktuell ist, äh, als Account Managerin, ich kann Ihnen helfen, Konto aktivieren. Mhm. Ist das aktuell? Mhm. Also Herr Kart, haben Sie Erfahrung im Training? Mhm. Ja, und das hat dann schon wieder dazu ausgereicht, dass er direkt auflegt. Wenn es denn immer so schnell gehen würde und die Betrüger ziemlich schnell auflegen würden. Manche, die diskutieren ja dann auch sehr gerne oder fangen jetzt hier schon direkt an zu beleidigen, nur wenn man nicht genau so antwortet, wie die sich das vorstellen. Auch ein Mh mmm ist ja eigentlich eine Bestätigung. Naja, aber die hat sich ja jetzt hier nicht mal verabschiedet und direkt das Gespräch beendet. Auch gut. Guten Tag. Hallo. Hallo schon guten Tag. Mein Name ist Maximilian. Ich melde mich, bei uns, weil sie haben gerade bei uns registriert. Sie wollen online handeln. Äh, habe jetzt aber gerade keine Zeit. Müssen wir noch mal eine Stunde anrufen? In einer Stunde? Ja. okay. Ja, passiert leider selten, aber passiert. Ich muss ja schließlich auch mal mein Leben nebenbei führen oder einkaufen, kochen, was da so alles anfällt. Naja, und dann wirke ich sie halt eben auch ab. Hm. Der hat sich, glaube ich, tatsächlich noch mal gemeldet. Hört ihr dann in einem anderen Video. Jo. Hallo. Ja. Jawohl, schon guten Tag. Darf ich bitte mit Herrn Cory Anders sprechen? Der ist gerade beschäftigt in einer Stunde. Äh, Habe ich nicht verstanden, bitte? In einer Stunde. Er äh, ist nicht, Sie sind nicht erreichbar Herr Ander? Mhm. Okay, ganz kurz. Äh, Thomas in Mann, einer Stunde. Okay, in einer Stunde bitte. Kein Problem. For... Jo. Immer wieder interessant. Wenn die Betrüger anrufen und mit jemandem sprechen wollen und man sagt, passt gerade nicht, ruf mal eine Stunde an, dann wollen die immer irgendwie noch einfach weiterreden. Keine Ahnung, was das soll, machen die aber ziemlich oft, die Betrüger. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht wollen die unbedingt, wenn sie den Kunden schon dran haben, dem direkt was verkaufen. Tja, aber hier in dem Fall hat er keine Chance gehabt. Ja. Hallo, guten Tag. Hm. Hier ist Anna Wolf von ExpressRate und mein Handeln. Wie geht Ihnen? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für. Eine Stunde vielleicht. Nach einer Stunde? Mhm. Okay, also ich äh, habe wegen Ihrer Handelskonto angerufen, ja? Bitcoin. Also, äh, ich möchte Sie kurz informieren über unser System. Nach ja, einer Stunde? Jetzt. oder? Ja, in okay, einer, Stunde. Nach einer Stunde. Okay, mhm. machen wir es dann so. Okay. Die machen es sich aber auch immer selber irgendwie kompliziert. Tja, man sagt schon in eine Stunde und dann fängt sie an, darüber noch nachzugrübeln. In einer Stunde. Und erzählt einfach weiter. Hm. Tja, so ist es halt mit den Betrügern. Ich habe euch noch ein längeres Gespräch mitgebracht. Schauen wir auch da nochmal rein. Mhm. Hallo, Chianta. <lacht> Was denn? Hallo. Ja, hallo, ich grüße Sie bitte hier Mia Bell ist am Apparat von Invest Capital. Sie sind...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 aber Dollar habe ich nicht okay dann ich verabschiede mich bei Ihnen, weil mit 10 Dollar können sie vielleicht ein äh, ja ich habe äh, keine Dollar das müsste Oder ich nicht ja 10 Dollar 10 Euro spielt keine Rolle vielleicht können sie einen Tasse Koffee damit trinken aber keine Investition machen ja wiederhören ja, ganz... ja ist ja wieder eine herz allerliebste Dame also mit 10 Dollar oder 10 Euro ist ja in Ihrem Sinne scheißegal, äh, kann man sich in Ihrem Land wohl nur eine Tasse Kaffee kaufen. Hm, ich weiß ja nicht, wo die herkommt, wo Kaffee 10 Euro oder 10 Dollar kostet. Äh, schon interessant was die da so für Preisvorstellungen haben. Aber doch, man kann auf dem Trading-Markt auch mit weniger einsteigen. Natürlich macht das absolut keinen Sinn, mit äh, 10 Euro oder so anzufangen. Ich glaube, so die seriösen Mindesteinzahlsummen sind so 30 bis 50 Euro bei anderen Systemen oder 25 Euro, glaube ich. Aber tja, das hätte man ja auch vernünftig sagen können. Die Betrüger, die wollen immer 250 haben. Tja, warum jetzt genau 250, weiß ich nicht. Was das ob es da eine spezielle Grenze gibt, warum man da immer diese 250 haben will, ist mir ein Rätsel. Aber die Betrüger wollen immer die 250 mindestens haben. Hallo. Hallo, здравствуйте. Ja. Was Hallo, здравствуйте. Ha? Du meinst mich? Das verstehe ich nicht. Вы не nicht по-русски? Nee. Ja, das ist russische Sprache, mit der wir jetzt hier beschissen werden sollten, anders kann man es glaube ich nicht ausdrücken. Also ich wiederhole nochmal, ich trage mich immer mit einem mit einer deutschen IP-Adresse ein. Ich trage mich immer mit einer deutschen Telefonnummer ein. Ich muss auch immer das Land Germany anklicken. Und ich muss auch immer anklicken, dass meine Telefonnummer eine deutsche ist. Warum rufen dann lauter Engländer an oder zumindest Englischsprechende und Russen und so? Hm. Also es ist schon irgendwie abgefahren. Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja. Das spricht Marco meyer Herr Cory, wie geht es Ihnen? Mein uh, ich glaube, dass Sie haben nicht verstanden, uh, warum ich Ihnen telefoniere, ja? Hm. Ich telefoniere Ihnen wegen Ihrer Anmeldung an online handlungsplattformen DTC24. also, uh, ist das korrekt? Sie hm. sind bei uns angemeldet. Was? DTC24, das ist eine Online-Handlungsplattform. Oh. Ja, Sie haben schon probiert, vielleicht online zu handeln oder noch nicht? Nee. Das so haben ich... Sie Interesse? Hm. Hören Sie, verstehen Sie mich? Ja. So haben Sie Interesse oder nicht? Ja. Sitzen Sie vielleicht jetzt am Computer? Nee, ich habe gerade also, ein Eis ich... gegessen. Was haben Sie gegessen? Ein Eis. Eis? Ja. Und äh, was für... brauche ich diese Information? Weiß ich nicht, Was Schokolade. Ah, wunderbar. Mhm. So, Herr Cory, Sie haben ein aktives Account an DTC 420? Nee, ich habe Ander. Ich hey, habe nicht. Ja, Cori Ander. Ja. Hier steht Ihre E-Mail corey.anda.gmail.com. Ist das korrekt? Genau gerecht? Genau. So, Herr Corrie, wie alt sind Sie? Wie alt? Wie alt? Mhm. Alt. Ein schönes Dollar So, Herr Corrie, haben Sie keine Interesse oder haben Sie Interesse? Ich habe nicht äh, Zeit zu verspinden. An was denn? So, verabschieden dann uns Herr Corrie. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Tschüss, Betrüger-Schwein. So sieht's aus. Wieder jemand, der uns auch nur bescheißen wollte. Seine Webseite gibt's auch nicht mehr. Komisch, also so seriös und legal kann das ja wohl alles nicht gewesen sein. Tja, und im Hintergrund die dröhnende Disco auf voller Lautstärke. Ist ja wieder nett. Immer wieder das Gleiche bei den Betrügern, mit deren Partystimmung fort. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr wisst wieder Bescheid, wo ihr nicht euer Geld einzahlt und wo ihr lieber die Finger von lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls noch nicht getan, abonniert gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen. Wer das Klingelglöckchen noch nicht aktiviert hat, kann das auch gerne noch nachholen, denn dann gibt es immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be